Auf dem Tech Summit trifft man viele interessante Menschen, die zum einen gute Vorträge halten können und zum anderen aber auch für Diskussionen in kleineren Gruppen sogar vielleicht eins zu eins zur Verfügung stehen, weil nichts ist wichtiger als Vernetzung, andere Leute kennenlernen und ja, sich untereinander abstimmen.